Werde ich werde über einen Film, den wir mit meiner Klasse gesehen haben. Dieses Film gehört zu dem Filmfestival Court-Métrange und ich werde über den Film Strange Beast sprechen. Der Film erscheint wie eine Werbung, um ein neues Spiel zu präsentieren. Strange Beast ist ein Spiel mit einer virtuellen Realitätsebene, wo die Virtualität sehr erscheint dank virtuellen Kontaktlinsen. Die Hauptfigur heißt Victor Weber, er ist der Erfinder von Strangibis. Herr Weber ist ein Jugendmann, der sein Produkt verkaufen will. Wir werden sein Leben mit dem Kontaktlinsen durch den Film schauen. Ich denke, dass der Film die Gesellschaft von heute und morgen kritisiert und er auch die Isolierung der Jugendlichen durch Pillen andeutet. Aber wo ist die Grenze zwischen der Realität und der virtuellen Welt? Die Bilder sind sehr realistisch, die Farbgebung ist natürlich, aber die digitalen Farben sind greller und erscheiner, darum unwirklich. Am Anfang sind die Farben flacher und leichter als die Ende. Am Anfang erinnert er an eine Musikwerbung, aber wenn es keine Musik mehr gibt, entsteht eine unheimliche Atmosphäre. Am Anfang sind die Einstellungen sehr klassische und meistens die Kameras sind nah, halb und amerikanisch mit einer Normalsicht. Aber oft gibt es auch subjektive Einstellungen. Es sind Szenen, wo man die virtuelle Welt durch Victor Webers Augen und seine Content-Linsen sehen kann. Eine lange Einstellung beendet der Film und weckt der Zweifel an der Realität beim Zuschauer. Der Film macht mich über heute und morgen überlegen und auch über das Problem des Fortschritts. Können wir den Fortschritt kontrollieren? Ist es wirklich günstig für unsere Gesellschaft? Es gibt schon Probleme heute. Jungen bleiben in, in Zimmer jeden Tag vor einem Computer und sind abgelegen. Es macht Angst. Der Film hat mir gefallen, weil es ähm, um eine, ein aktuelles Thema geht und äh, es auch bringt einen neuen Sinn über den Fortschritt.